entscheidende Vorteil von diesen Meldezahlen offiziell ist halt der, dass wir dann natürlich auch noch zusätzliche Informationen bereitgestellt bekommen, zum Beispiel über das Alter oder das Geschlecht oder den Erkrankungsbeginn. Das ist wichtig. Die Zahlen alleine sind ja wirklich nur Zahlen von den gemeldeten, aber mit den ganzen dahinterliegenden epidemiologischen Daten können wir natürlich viel stärkere Aussagen treffen über das Geschehen, wie, welche Altersgruppen sind betroffen. Ist das so, wie wir das erwarten und so weiter. Die Zahlen alleine sind eben nur Momentaufnahmen, wobei jeder wissen muss, dass diese Zahlen eben nicht die wahren Anzahlen in jedem Land betreffen, sondern es gibt natürlich immer eine gewisse Dunkelziffer. Das muss uns auch klar sein. Es gibt immer mehr Fälle, als offiziell gemeldet werden. Lassen Sie mich auch noch mal zur Krankheit Folgendes sagen. Alles, was wir bisher aus, von dieser Krankheit gelernt haben, die wir wirklich erst seit wenigen Wochen kennen, ist, dass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 nur leichte Symptome haben oder gar kein Symptome. Also vier von fünf, wird, an denen wird diese Krankheit mehr oder weniger spurlos vorbeigehen. Sie haben wirklich vielleicht nur leichte Schnupfensymptome. Manche werden eben gar keine Symptome haben. Das liegt daran, dass es eigentlich gar keinen Erreger gibt. Ganz, ganz, also ich persönlich kenne nur einen Erreger, das ist das Maul und, und solche virus Bei, bei äh, wiederkäuern, dass, wiederkäuern, dass bei jedem Tier, das in Krankheit mehr oder weniger spurlos vorbeigehen, Sie haben wirklich vielleicht nur leichte Schnupfensymptome. Manche werden eben gar keine Symptome haben. Das liegt daran, dass es eigentlich gar keinen Erreger gibt. Ganz, ganz. Also ich persönlich kenne nur einen Erreger. Das ist das Maul und Klauen, solche Virus bei, bei Wiederkäuern, dass bei jedem Tier, das infiziert wird, auch eine klinische Symptomatik macht. Aber das gibt's. Die meisten Erreger machen das eben nicht, sondern viele werden einfach nur infiziert, merken es gar nicht, bilden aber dann eine Immunität aus. Das ist der Grund, dass eben auch jede Epidemie und Pandemie irgendwann mal, zum Stoppen kommt, weil einfach viele Menschen dann in dem Fall Immunität haben. Also vier von fünf, die in Deutschland infiziert werden, das zeigt sich in vielen Ländern, ähm, haben leichte Symptomatik. Das ist Symptome. Manche werden eben gar keine Symptome haben. Das liegt daran, dass es eigentlich gar keinen Erreger gibt. Ganz, ganz. Also ich persönlich kenne nur einen Erreger. Das ist das Maul und klauen solche Virus bei bei äh, Wiederkäuern, dass,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 und werden dann dazu beitragen, dass die Epidemie langsamer verläuft. Aber eben einer von fünf ist eben ein Patient, bei dem es schwerer verläuft. Und je nach Alterstufe und Risikogruppe sind dann die Verläufe eben sehr schwer oder auch tödlich. Das ist wichtig zu verstehen. Also vier von fünf werden mit dieser Infektion leicht umgehen können. Hoffen wir, dass das für viele von uns eben dann zutrifft. Was tun wir? Was müssen wir tun? um in, in, in unserem Land uns optimal vorzuhalten. Es ist diese Trias, über die wir auch seit äh, vielen Wochen eigentlich sprechen. Erstens Verlangsamung, also nach wie vor Kontakt, Nachverfolgung, Eindämmung, gesundheits